Wir begrüßen euch zu unserem Projekt Deutschlandkarte aller Bahnen. Wir sind Jana, Jonathan, Jiskop, Leo, Moritz und Simian. Guten Morgen. Also wir hatten das Problem, dass wir wussten, dass viele Städte bessere Bahnverbindungen haben als andere. Jedoch wussten wir nicht, welche Städte gute und welche Städte schlechte Bahnverbindungen hatten. Und